Zur Erinnerung, Tanja soll einen Angebotsvergleich aufstellen und zwar wollen wir Kiefernholz kaufen und Tanja hat dazu zwei Lieferanten herausgesucht und wir haben uns schon den Rabatt angesehen und da ein Kalkulationsschema aufgestellt. Und jetzt wollen wir uns noch die zweite wichtige Sache angucken, nämlich den Skonto, den hier beide Lieferanten anbieten. Das heißt, wir klären nun, was ist Skonto überhaupt und was hat Skonto denn für eine Auswirkung auf den letztendlich zu zahlenden Preis? Ja, was ist nun Skonto? Der Lieferant, der schickt uns eine Rechnung, da ist ein Rechnungsdatum vermerkt und er gewährt uns in der Regel ein Zahlungsziel. Das heißt wir müssen innerhalb von 30 Tagen zum Beispiel den Rechnungsbetrag bezahlen, in der Regel überweisen. Gehen wir mal vereinfacht davon aus, das sind 100 Euro. Da müssen wir also am spätestens am 30. Tag diesen Betrag überweisen. So, wenn der Lieferant uns uns Konto gewährt, dann haben wir eine Alternative. Also zum Beispiel Gewährung von Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen. Das heißt, wenn wir spätestens am 10. Tag überweisen, dürfen wir vom Rechnungsbetrag 2% abziehen. Das ist der Skonto. Das ist ein nachträglicher Preis nach Last. Das heißt, erst im Nachhinein bei der Bezahlung dürfen wir ihn abziehen. Das ist der große und wichtige Unterschied zum Rabatt. Den Rabatt darf ich nämlich von vornherein gleich abziehen. So, das heißt 100 Euro, 2% sind 2 Euro, dann muss ich also nur 98 Euro überweisen. Das ist für uns gut, wir müssen zwar früher zahlen, aber eben nur 98 und nicht 100 Euro. Was du dir jetzt überlegen kannst, ist, was hat denn der Lieferant eigentlich davon, wenn er jetzt weniger Geld bekommt und uns diesen Skonto gewährt. Das heißt jetzt aber auch, dass wir den Skonto auf jeden Fall ausnutzen werden. Und das Kalkulationsschema eben jetzt um den Skonto erweitern. Wir hatten ja schon den ziel berechnet. Und wenn wir davon den Skonto abziehen, erhalten wir dann den Bar-Einkaufspreis. Wir erweitern das Schema jetzt um eine Spalte, damit das Ganze übersichtlicher wird. Und tragen in dieser Spalte die Prozente ein, die für den Skonto gelten. Der Holzhandler aus Zündorf gewährt uns 2% Skonto. Diese berechnen sich vom Zieleinkaufspreis von den 10.800 das heißt, die entsprechen jetzt 100%. 100% minus 2% sind dann 98% der Bar-Einkaufspreis. So, für den Hefteintrag sollst du jetzt diese Beträge berechnen. Das weißt du ja schon, wie das geht. Das heißt, einmal Berechnung des Kontos und Berechnung des Bar-Einkaufspreises beim Holzhandel aus Zirndorf und genauso beim Sägewerk aus Nürnberg. Und dann kannst du vergleichen, welcher Anbieter, welcher Lieferant ist denn jetzt hinsichtlich des Bareinkaufspreises der günstigere. So, jetzt haben wir schon fast geschafft mit der Einkaufskalkulation. Eine Sache müssen wir uns aber noch angucken und zwar hier diesen Satz, der bei beiden Lieferanten da steht, die Preise gelten ab Werk. Was das für eine Auswirkung auf die Einkaufskalkulation hat und letztendlich auf den Preis, den wir dann zahlen und dann auf die Entscheidung, für welchen Lieferanten wir uns entscheiden, das schauen wir uns dann im letzten und dritten Video dazu an.